Ja, grüß euch, da ist der Franz von Schilcherland Alpaka. Heute geht es ums Thema Spazierengehen mit Alpakas, aber vorher das richtige Anhäuftern. Auf was muss man denn achten, wenn man ein Alpaka zum Spazierengehen mitnimmt? Natürlich auf einen Halfter und auf eine Leine und auf den richtigen Sitz dieses Halfters. Das Halfter wird langsam über die Nase gelegt, sodass das Alpaka von Anfang an keinen Stress empfindet. Das Halfter wird hinter die Ohren rübergezogen und dann seitlich zugemacht. Was ganz ganz wichtig ist beim Halfter ist der richtige Sitz und da muss dieser Halfterbügel über das Nasenbein gehen. Das heißt, über den knöchernen Teil der Nase. Weil das Alpaka ein Nasenatmer ist. Und wenn das nicht über den knöchernen Teil liegt, dann drückt ihm dieser Halfter die Nase zu und das Alpaka wird gar nicht mitgehen, weil es Angst hat, dass er erstickt. Also, das ist ganz wichtig. Was wir auch schauen sollten, dass das Halfter unterm dem Auge. Rüber geht und nicht das Auge bedeckt. Ja, und wenn wir das richtig angelegt haben, können wir die Leine einhaken und dann fragen wir das Alpaka, ob es mitgeht und dann können wir schon losgehen. Ja, liebe Leute, ein Spaziergang mit Alpaka ist immer ein Erlebnis. Wir gehen prinzipiell nur mit Wallache spazieren. Warum? weil die Stuten meistens trächtig sind oder auch empfohlen bei Fuß haben und das nur Stress bedeuten würde für die Stute. Und der Wallach, wenn er es so einmal gewohnt ist und weil er ein neugieriges Tier ist, geht er eh schon gern mit. So, Aristo, jetzt gehen wir. Viert euch bis zum nächsten Mal. Euer Franz von Schilcher Landtalbaker.